Absolute Highlights in der Spielkiste, trendy und praktisch sind die Eule, das Gespenst und das Monster. Sie eignen sich hervorragend für Spaziergänge im Wald und laden zum Spielen und Toben ein. Der Spieltrieb aller Hunde, ob groß oder klein, wird von diesem niedlichen Hundespielzeug außerdem optimal gefordert und gefördert. Die schöne Optik mit Details aus Jute und Knotenelementen überzeugt. Bestellen Sie noch heute Ihr Muster und überzeugen Sie sich von der Qualität unseres Hundespielzeugs.